Joachim Lö rausschmiss. Darum musste er gehen. Nächstes Jahr geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft um alles. Denn 2018 wollen die Kicker unter Bundestrainer Joachim Löw, 57, ihren WM-Titel in Russland verteidigen. Ob Mario Götze, 25, Dabei wieder der entscheidende Torschütze sein wird, steht noch nicht fest. Denn selbst er muss um seinen Platz im WM-Kader zittern. Umso wichtiger sind deswegen die letzten Vorbereitungsspiele, gegen Frankreich gab es nun in Köln ein 2-Doppelpunkt-2 und für den Bundestrainer sicher jede Menge Erkenntnisse. Das Pikante. Er durfte darüber gar nicht so lange reden, wie er es eigentlich vorhatte. Über 9 Millionen Fernsehzuschauer wollten mit der deutschen Nationalmannschaft bei ihrem schweren Kampf gegen die flinken Franzosen mitfiebern und sich hinterher natürlich auch die Analyse von Joachim Löw im ARD-Studio ansehen. Doch die fiel knapp aus, was auch den Krach etwas wunderte. Mitten in seiner Beschreibung des WM-Fahrplans grätscht ihm doch tatsächlich Moderator Alexander Bohmes, 41, dazwischen, ich will sie nicht unterbrechen. Aber ich fürchte, sie dürfen gar nicht zur WM fahren, wenn sie jetzt nicht zur Pressekonferenz gehen. Danke ihnen aber für die Ausführlichkeit, erklärte er dann noch schnell seine hastige Verabschiedung. Doch das Studio verlassen will Joachim Löw eigentlich nur ungern. Also ich hätte noch ein bisschen Zeit, aber wenn ihr mich nicht mehr wollt und... Säuselt der Bundestrainer im Gehen mit einem etwas schelmischen Grinsen. Dem ARD-Sportmoderator ist die Situation dann ein wenig unangenehm was Experte Thomas hitzl 35, im Studio natürlich bemerkt und zu einer Spitze über den unfreiwilligen Rausschmiss animiert, hast du jetzt den Bundestrainer rausgeschmissen? Fragt er frech, während Bohm es etwas hastig erklärt, nein, hab ich nicht. Aber da war ja schon fast die Polizei draußen. Mit Sicherheit haben die Anwesenden so eine bizarre Situation noch nie erlebt, und auch der ein oder andere Zuschauer dürfte sich daheim ein wenig die Augen vor Verwunderung gerieben haben. Dennoch haben alle Beteiligten die Situation mit Humor gemeistert. Weniger Spaß dürfte Joachim Lehm aber bei der Auswahl des WM-Kaders haben. Denn es könnten ihm auch wieder schlimme Verletzungen dazwischen funken. Wie man die am besten vermeidet und wie man mit Sportverletzungen im Allgemeinen umgeht.